Dr. Sven Wiesbach, die Schützenschwestern und Schützenbrüder der Freischützengesellschaft Großen 1860 e.V. sowie die Gast äh Schützenvereine aus Sacker Mügeln, Königsbrück, Braunhain und Schönfeld. Sowie alle Gäste. Darauf ein Dreifaches Gut! Schuss! Gut! Schuss! Gut! Schuss! Danke. Hiermit übergebe ich das Wort an unseren Oberbürgermeister, den Herrn Miesbach, wenn er so frei wäre. Ja, guten Morgen allerseits von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen und euch allen und gerade auch bei der Schützengesellschaft Rosenheim. Dass diese Tradition weiterhin so gewahrt wird und hier auf dem Hauptmarkt die Ehrung des neuen Schützenkönigs durchgeführt wird. Es freut mich, dass wieder so zahlreiche Teilnehmer sind und wünsche Ihnen heute einen schönen Nachmittag. Und damit es feuchtlich wird, habe ich eine kleine Passbier mit und übergebe die jetzt in Ihrem Vereinsvorsitzenden oder nein, ist hier heute. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei unserem Oberbürgermeister und darauf einen Treib. Gut! Tschüss! Gut! Tschüss! Gut! Tschüss! Dankeschön! Danke. So, wir kommen jetzt zur Ehrung des diesjährigen Schützenkönigs und der Schützenprinzessin. Dafür bitte ich nach vorn den Mario Rote und die Rosalie Ruhm. Ja, ja, ja, Gäste, sehr geehrte Anwesende. Traditionell schießen wir jetzt zu Ehren des neuen Schützenkönigs und der guten Prinzessin Das Das Salutkommando hört auf mein Kommando. Gewehr über. Erstes Lied 4, zweites Lied zwei Schritt Vortreten. Marsch! Gewehr ab. Ja. Zum ersten Salutschuss. Ja. Wolf auf Feld. Ja. Feld setzt. Da ja. sagt Hoch, legt an, damit euch die Ohren zu Ladestock 10. Nicht vorarbeiten, sonst gibt es Predigen hier unsere Freihunden, ja. Ladehut setzt. Ladestock 10. Ladestock setzt 1. An den Ruh. Zündchen gesetzt. Spann den Horn. Hochlegen an. Geh Feuer. Gewehr ab. Zum zweiten Salutschuss. Wolfgang Roppeln setzt Ladestock zieht set. Ladestock zieht Ladestock setzt ein Gewehr in Ruhe, Halt in Ruhe, Türkisch oh. gesetzt, Spann den Hahn, oh. Aufleg an, geht Feuer! Zum so, dritten und letzten Alu-Chaos. Voll voll. Voll. Was für ein 9, an. an. Geh 1, Gewehr ab. So. Erstes und zweites 2, Ganze Abteilung. Kehrt. Linksrum machte man das und Kehrt. 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, und 5, und 7, und wir geben das jetzt nochmal. Geheimnisseabteilung fährt. Ja. Fast 10 hat erkannt. Die Majestäten, Aufgabe erfüllt. Ich danke dem Pfiebisch Lothar. Obwohl wir es nicht trainiert haben, hat es diesmal wunderbar geklappt. Danke an die Schützen. Wir kommen jetzt äh, zu Ehrungen äh, von verdienten Schützenbrüdern. Dazu übergebe ich an den Schützenbruder Beller. Guten Morgen, erstmal alle Schützen und Schützinnen. So, kommen Sie also hin. Ich bitte nach vorn den Herrn Junge. Der ist aber leider nicht da heute. Dann den Michael Naser. Den Peter Kroll. Den Wolfgang Kresse. Und den Axel Kweiser. Der Herr Michael Naser wird mit der r des SSB in Bronze ausgezeichnet. <lacht> des Weiteren wird der Peter Kroll mit der r des SSB in Silber ausgezeichnet. Des Weiteren wird der Wolfgang Kresse mit der Ehrennadel des SSB in Gold ausgezeichnet. Und zum Glosser der Axel Kweiser wird ebenfalls mit der Ehrenadel des SSB in Gold ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch. Ich bitte die Schützen wieder einzutreten. Des Weiteren bitte ich nach vorn, den Dietmar Lecher. Des Weiteren bitte ich nach vorn, den Dietmar Böck, den Wolfgang Kresse und den Michael Moche. Dietmar Lecher wird mit dem Verdienstkreuz des SSB in Bronze geehrt. Des Weiteren wird der Dietmar Böck, der Wolfgang Kresse und der Michael Muche mit dem Vereinsorden in Bronze ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch! die ausgezeichneten wieder einzutreten. Danke. Kommen wir zu den nächsten Auszeichnungen. Die Schützenschnur hat erfolgreich erreicht der Holger Eisner, die Silke Breuer und der Jan Bernhard. Bitte nach vorn. Glückwunsch, ich bitte wieder einzutreten. Des Weiteren haben die erste Stufe der Schützenschnur erfolgreich erreicht, die Lysian Günzel, der Mario Rode, der Michael Naser und der Klaus Bernhardt. Und das Weitere bitte ich noch vorne, der hat die zweite Stufe der Schützungs-Erfolge erreicht, das ist der Armin Beniger. Und einen haben wir noch vergessen, das bin ich selber, ich habe ebenfalls die erste Stufe der Schützungs-Erfolge erreicht. <lacht> der Auszeichnung ang angereicht. Ich habe zum Schluss noch einen Hinweis, in eine eigene Sache. Wie ihr wisst, machen wir ja dieses Jahr wieder unser Pokalschießen von der SZ, wo alle Schützen und vor allen Dingen auch die Bürger und Bürgerinnen von Großen ein teilnehmen können. Voriges Jahr hat sogar beim Bürgermeister hingehauen, der war sogar bei uns, hat sogar mitgeschossen und das gar nicht mal so schlecht, will ich betonen. Wir hoffen natürlich, dass er, wenn sein Termin und Zeitplan zulässt, dies dies bald auch wieder macht. Und dass das für den einen oder anderen vielleicht auch ein kleiner Ansporn sein sollte, der sich weiß, sagt, na no gut, was der Bürgermeister kann, kann ich vielleicht besser oder bin ich halt genauso gut. 13 Uhr geht's los, unser allgemeines Vogelschießen ebenfalls. Ab 20 Uhr haben wir noch eine schöne Abendveranstaltung, also wenn die Zeit und Lust haben, kommen sie gerne vorbei, wir freuen uns. Und zum Schluss noch ein Hinweis, ich habe diese Biermorgen, also wer noch keine hat, bitte bei mir melden und sich nach ihnen abzuholen. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und übergebe wieder an den Bier. Dankeschön. Ich würde denken, diese Auszeichnungen sind nochmal mal ein dreimal gut Schuss wert, oder? Drei. Gut. Gut. gut, gut, gut, gut. So, da danke ich für alle Anwesenden, dass sie so gut mitgespielt haben. Und wir würden jetzt den offiziellen Teil der Veranstaltung beenden. Schützen, Achtung, nach vorne wegtreten. Ja, ja. okay, Go, go, Nee. Ja, jetzt kannst du reinhüpfen. Jetzt kann ich reinhüpfen. <lacht> ja. Wenn, wenn jetzt nicht hätte, ja. Hätte, no. hätte. Jetzt? Irgendwann ja. Aber oh, nicht so zeitig noch. Nur manchmal. So, meine Damen und Herren, tretet ein in die Edelhütte. Ja. <lacht> ja, das ist gut gesagt. Auto fährt gut die Autos werden geholt jetzt. wir nicht ja. sind Die Autos werden geholt. Auto? Ja, okay. Autofahrer, die Bahn rein. gegessen werden. Herzlich danke dir für das tolle Schützenfrühstück. Ja, muss eigentlich so zugelangt werden. Der Guts hat sich viel Arbeit gemacht. Danke. Du musst dich mal filmen, Ach, mal ah, jetzt nehmen die anderen. komm, jetzt super,